Hallo zusammen, ich bin der Sammy, mache eine Lehre als Produktionsmechaniker. Heute zeige ich, mache ich meinen Alltag. Kommt doch mal mit! Als Produktionsmechaniker fokussiert man sich im ersten Lehrjahr auf die Grundausbildung, im zweiten Lehrjahr auf die Abteilungen und im dritten Lehrjahr auf das CNC-Programmieren. Die Grundausbildung beinhaltet Fielen, Bohren, Drehen und Fräsen. Die verschiedenen Abteilungen, die man einen Einblick bekommt, sind Qualitätssicherung, Werkzeugausgabe und das Rundschleifen. Der Vorteil bei der Agathon ist, dass wir euch befreit sind und dass der Ausbildungsstand sehr hoch ist. Wenn jemand die Lehre machen will, muss er ein technisches Verständnis haben, handwerklich begabt sein, mathematisches Interesse zeigen und ein gutes Vorstellungsvermögen haben. Obwohl wir hier relativ viele Lehrlinge sind, ist ein Verhältnis untereinander sehr kollegial. Wir sind immer lustig zusammen und wir haben es mit jedem gut. Auch das Verhältnis zu den Lehrausbildern ist sehr gut. Sie unterstützen uns in allen möglichen Bereichen. Am besten an der Agathon gefällt mir, dass der praktische Ausbildungsstand von Produktionsmechanikers Produktionsmechaniker fast gleich ist wie der Polymechanikers. Hier haben wir eine sehr grosse Lehrwerkstatt mit der neuesten Technologie, die nicht für jeden Betrieb selbstverständlich ist. Das war mein Alltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewerbt mich doch.